Mm -hmm. Noch ein erfolgreicher Flug. Das sollte ich Mr. Weeks erzählen. So, RB Weeks. Wo ist denn der? Ist doch noch Smith, oder? Nimm mal den Besen verbessern, bitte. Ach, das ist das, was wir so mit Sebastian überhaupt machen. Ja, da werde ich nicht hinfliegen. Ich muss mal hier... Einmal eine Schnellreise. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nein. Zurück von ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Kriegstube 2. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen day Rekord aufstellen. Fabelhaft. Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie macht es sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös und der Stiel wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Oh, ja, hm, verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, sehr gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals vielen Dank. Revelio. witches Sportbedarf. Ein Geschäft, das von dem liebenswürdigen Arby Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft. Darunter auch die neuesten Besenmodelle. Arby selbst sagt, man arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Sagt man das? Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Geh mal kurz raus und geh wieder rein. Oh, wie schön Sie wiederzusehen! Na, wonach suchen Sie heute? Nach Besenverbesserungen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich hoffe, ich kann mir leisten. Was ist nun? Bis zum nächsten Morgen. Ah, wie schön Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Okay, wohl nicht. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich brauche ich, ich brauch eh Geld für die... Schulaufgaben, die wir jetzt nicht machen werden, die Pulse auf das müssen wir auch noch machen. Sichtbarke müssen wir trinken und sammeln. Flussgras, Kampfpflanzen, ja, okay, da müssen wir auch kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen, alles klar. Und bei denen, jetzt mal verfolgen den den Quest. Revelio. scherzartikel laden zonkos laden miet, wird regelmäßig von hotbox schönern und aufbewohner Dächermaßen besucht da hier verschiedene scherzartikel verkauft werden Okay. so geht es natürlich auch Kraft. Die Statue zeigt Hufflepuff Henges von Mutkraft, angeblich der Gründer des Dorfs Huxmead, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Ha, ein Hufflepuff! Äh, man sieht die Statue kaum vor dem Baum. Sieht ja beinahe unter. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Oder hinaus. Ab hier können wir fliegen. Egal, die laufen wir zu Fuß, die paar Meter. Hier und dann haben wir das Lager schon aufgeräumt. wohl wohnt? Ach, ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich habe mich um Renrocks Lager gekümmert. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Badolf getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders ich als alle Entwickeln. Kobolde, die ich je gesehen habe. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Danke vielmals. Wirklich. So, Quest abgeschlossen. Da müssen wir nur noch drei sagen. So, wie sieht es mit Aufträgen aus? Dann wird ich langsam leerer. Okay, die Mond-Demigai-Sache, Mond die machen wir im Stream. Ein Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Und pippin das ist wieder das klingt wieder nach Kobold angriff machen wir das nee, da gehen wir später hin So finden wir die Schatzkarte mit den Kerzen. Hier das ist der Verbotene Wald, wie es ausschaut. Ah nee, das muss, das muss hier sein. In der Nähe die Kerzen. Ist das nicht aus diesem Dorf? Ich weiß, ich das mit den Kerzen habe, glaube ich. Eine Brücke haben wir hier bekommen. Zweifellos das muss schon hier lange mehr sein. Verlassen. Das ist eine Brücke. ein Tor das ist das, das ist der das ist der, das ist der das ist definitiv der eingang zum verbotenen wald mit den zwei Warnschildern. schildern das ist der wald die brücke und dann ist definitiv der verbotene wald kannst du mir nicht erzählen so hier haben wir noch einen talentpunkt auszugeben und den nächsten dort Mehr Zaubersprüche einsetzen im Kampf. Genau so. So, was haben wir hier noch nicht aktiviert? Okay, können wir noch gebrauchen. Xplia dann bei ich schon fast alle drin, die wir aktuell besitzen. Der ist drin, der ist drin, der ist drin, der ist drin, der ist, drin, der ist drin. Da, da, Haben wir drin? Nummer uns. Dann haben wir, bis auf die hier. Können wir den letzten Slot noch mit voll machen? Dann haben wir alles. Bild wechseln? Und Breite, Brand, Breite Bandbreite. Und Zauberern die wir gleichzeitig einsetzen können. Ich setze hier bloß nicht ein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor war. Genau hier. Ähm, ja, die meiste Zeit nutze ich ja nur die Standardzauber und Protegen. Einfach draufhauen. Hier dann durch die Brücke oder erstmal durch die Brücke, dann dort. Ich glaube, ihnen verbunden wird, dass wir über die Brücke und dann haben wir dort irgendwo Herzen. In der Brücke. Das sollten wir vielleicht nachts machen. Wo ist denn hier eine Brücke? Mit so eine elegante Brücke. Ah, da, da drüben. Das wird so sein. Sehr prunkvoll gewesen sein. Wo sind denn die Kerntendichter gerade Niemand da, um den Sieg zu teilen. Oh, was ist jetzt mit den, mit den Kerzen? eine Brücke haben wir hier in der Nähe. Aha. Herzen Wald und eine Brücke, die, die Wald und die Brücke haben wir schon gefunden. Und das Ding die hier ist. Sieht eigentlich nicht so sehr danach aus, aber. hier sammeln. Ich mhm. ja, was sie doch. Die sieht ein bisschen anders aus, aber Kelumos okay, muss dann wahrscheinlich einsetzen. Auf der Brücke. Ich sehe keine Kerzen. Oh. Du machst am Tag ist auch ein bisschen. Reveglio. Ein bisschen ineffizient. muss ja am Fluss sein. Dann gehe ich mal hier weiter. Jetzt <lacht> finden wir noch eine andere Brücke. Zum Beispiel die da oben. Die da oben. Sollten wir sollten uns mal einen Straßenköder einfangen. <lacht> eine Hütte hier. Soll es sie noch geben. mit dem alle noch nicht so ausgesehen, als wären sie die richtigen Direkt ins Wirtshaus. Wir können natürlich bis zum Cray spazieren. Hey, was denkst du, was du da treibst? Du bist die Rotzler, die Treadwell gerettet hat. <lacht> <lacht> Guter <Trick. lacht> Was hast du getan? <lacht> die Tierwesen sind jetzt sicherer. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Die man nicht verstehen. Lass sie mal aus, gerade. nicht, ich wir so den Schatz anhand der Schatzkarten noch finden werden jetzt hier gleich fast wieder oben und schon lange nicht mehr im Wald ich Kann es hier noch eine Brücke geben bis ich dann sehe es muss der brücken hier sein oder die Brücke die dort außerhalb des Waldes ist die ähm, Erben brauchen wir gerne. Okay, muss es nachts sein. Ich habe keine Ahnung. Die Herzen wären nachts schon eher angebracht. wird eher die untere gemeint sein mit... Herzen sich hier noch können. Mal schauen, was deine Leiche in den Ruhm oh, geschickt. Irgendwann wirst du kämpfen das doch schon. Ich bin nicht kein Geld. Was ist denn da drückbar? Mit Kerzen habe ich noch keinen Blick. Humors. Tja. Sieht auch nach einer hübschen Brücke und einer außerhalb des Unfalls aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat schon bessere Tage erlebt. Oh, die Hammer-Eichhörnchen. mussten. einen zu wollen wir nicht rein. Ah, sind das Kerzen? Ne, nur Laternen, oder? Was sind denn der das sieht doch nach der Brücke aus, die gesucht war, nah verbundenen Wald, Liebesbrief, mein liebst Apollonia, würdest du dich mit, würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen, ich weiß, dass du ein hervorragende Pastet aus Cornwall, fast du so sehr magst, wie einen guten Krimi, ich hoffe dich bald wiederzusehen, dein Richard, Blech. Lumos. <lacht> no, kerzen hier? die leiseste Spur Kerzen. ein großartiges schluss ach ja was nun Da fällt mir dann wirklich nichts mehr ein. Die Brücke wir müssen Kerzen sein, also ungefähr dort wo stehen. Du musst uns da weiterhelfen. Ich sehe nicht eine verschissene Kerze. Du Ist nicht mal scheiße. Wo soll hier irgendwas sein? Lumos. Verzaugte Ach, erzählen mir nicht. Wohin mögen die führen? Ach, erzähl mir nicht. Natürlich in den verbotenen Wald. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ach. Das hat ja fast schon was Gruseliges. Flammende Kerzen, fliegende Kerzen. Bei Nacht Flammen stimmt auch. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Hm, die Schatzsuche liegt mir. Ein Schal. Okay Das ist wahrscheinlich ein Aussehen von einem Schal Der hier Dafür haben wir das gemacht Okay Ja, gut haben wir noch keinen dann würde ich mal platz sagen das machen wir am stream das schiebe ich weiterhin auf dann sind wir für die aufnahme erstmal können wir hier noch das schöne plätzchen angucken sind wir fürs erste durch. Wir sammeln in den kommenden Streams wahrscheinlich noch weitere Nebenquests ein. Sobald ich dann... Wie wir reinblühen hier. Im Zaubern. Ha, warum versuche das Schlampen? Das Ministerium sollte alle Muggelschirren zusammentreiben und sie verhören, woher sie ihre Magie haben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ein Squib oder ein Schlammblut. Verdammt, aber was ist denn? aber der Ich Schlamm. wollte Hauselfen, ich finde sie alle widerwärtig. Ich Nachts im Boden verbunden, weil hört man was die sagen. Da. hört nicht, was die sagen. Was sie den Gefangenen in Azkaban antun? Weil entlassen wurde. Diggory legte einen Friedhof auf der Insel an, als ob so der Gerechtigkeit Genüge getan würde. So viele sind dort verstorben. Das Ministerium will angeblich schon seit Jahren die Dementoren ersetzen, aber es ändert sich nichts. schnell weg hier Wir dort. Auf nach kurz Wow und um Das war nicht ganz so elegant Schau ich schon aus, wenn ich den Weg zum Waffenmannschaftsraum finde. Ich meine, hier ging es lang. Jung, ich bin hier schon zu Hause. <lacht> Kleiner Snack. Ich finde schon ganz von selbst den Weg in gemeinschaftsraum Und dann platziere ich mich mal hier hin, wo ich im letzten stream aufgehört habe Und ungefähr hier Hat sich natürlich einiges vergessen äh, ver hat sich einiges getan seit dem letzten stream aber den Stream beginnen wir trotzdem an derselben Stelle. Ja. Na dann